Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo hier beim Metalizer. Wir bauen das Gehege weiter aus und die ersten Springböcke ziehen ein und es gibt so richtig schön Beef bei den Böcken. Viel Spaß, euer Metalizer. Wenn ich 10 Meter breit, das vielleicht nicht unbedingt. So. Genau. Jetzt müsste die Kamera auch Strom haben, jetzt können wir zumindest die Kamerasicht angeben. Ich glaube, wir können so schräg halten. Dann sieht der Sicherheit immer wobei. Wir machen die Kamera mal, wir stellen die Kamera mal so hin ähm, und drehen die jetzt ein bisschen. Und zwar hier in die Richtung. Sicht. Ja, viel besser. Haben wir gleich einen besseren Überblick über das ganze Geschehen hier? Und jetzt können wir den Baum mich auch wieder so hinpacken, äh, dass er die Kamera trägt. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut. Ja. Dann ähm, sind wir ganz schön ein Stück vorangekommen. Oh, die haben wir fertig auch nochmal. Äh, fünf Gegenstände für die Springböcke. Wenn man da kriegt. Ähm, wissenswerte Fakten, bisschen besseres Futter, Wissensbonus und äh, Spielzeug. Ich schaue unsere nochmal an. Ähm, verdanken ihren Namen der Tatsache, dass sie bis zu 3,5 Meter hoch in die Luft springen können. Sie tun das vor allem während der Paroszeit. Dieses Verhalten wird auch als äh, Prunken bezeichnet. Springvögel sind schnelle Läufer, sie erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 96,5 Kilometern pro Stunde. Das ist halt, das ist halt Wahnsinn. Ähm, wir haben aber die Beschäftigung, haben wir hier alle schon, das passt soweit, äh, sollte zumindest passen. Gucken wir mal. Äh, Sozialverhalten, soziale Gruppe, zu wenig. Ja, ja, ja, ist klar. Ähm, wir brauchen mehr Springböcke. Gehen wir in den Tierhandel und gucken mal nach weiteren Springböcken. Tiermarkt, ähm, sind Springböcke. Und äh, beim Preis gucken wir mal, dass wir erstmal das erstmal zeigen, wo ist das Bargeldverzeichnis an, da gibt es nichts, okay. Äh, dann gucken wir, dass wir bis maximal... Maximal 200, boah. Okay, den nehmen wir mal auf. Das ist halt schon, das ist, die sind halt echt teuer und sind eigentlich nicht, nicht gerade gut, ja, also. Naja. Das ignorieren wir einfach, verlegen wir. Also, einen neuen Springbock mal. Und ich glaube, wir müssen das Gegen ein bisschen größer machen. Da kümmern wir rum, Barrieren. Die ähm, cool, nicht ganz so groß. So. Kleiner, noch mal. So, und in das Ganze uh, ein wenig größer? Und eigentlich wollte ich den Anschluss jetzt hier hin platzieren. Das passt. Und dann können wir mich jetzt hier die einzelnen Barrieren nämlich nochmal löschen. Und zwar können wir auch hier wieder alle auswählen. So. Und dann werden die mich einfach gelöscht. Und fertig. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr, bisschen mehr Platz, um sich auszutoben hier. Ah, genau, wir brauchen jetzt auf jeden Fall mehr kurzes Gras, der Klassiker. So, das sollte so passen. Wunderbar, und dann können wir nämlich auch gleich nämlich hier noch, äh, das Ganze hier kopieren. Oder können wir sogar die beiden hier kopieren. Erweitert das Verschieben. Erweitertes das Verschieben wollten wir nicht, sondern wir wollten uns also eigentlich die beiden hier kopieren. Ähm Kann ich mehr. Ah, okay. Wir können nicht mehr als ein Gebäude gleichzeitig kopieren. Alles klar. Dann ziehen wir das hier mit rein. Gut. Die ratmann ist verletzt. Warum? Soll eigentlich ja, Wahrscheinlich zu viel auf den, auf den Dächern zu viel rumgetornt hier. Würde ich mal vermuten. Wird der Erforschung abgeschlossen? Äh, für die für die Springböcke. Müssen wir müssen jetzt neues Spielzeug bekommen haben. Gucken wir mal eben, ob wir da schönes haben. Hm. Äh, bum bum bum. Wobei, Reibesäule und äh, die, den Greifball hatten wir schon. Gucken wir, was die Technikerforschung macht. Äh, war wieder nichts, ne? Ja, war ja klar. Faule Techniker. Da können wir mal gucken. Äh, die Bepflanzung ist jetzt nämlich wieder weniger geworden. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, wir können uns mal hier äh, so ein bisschen was kopieren. Wir nehmen mal den ganzen kleinen Radatsch hier und kopieren uns den und äh, ziehen ihn hier rein. Ähm, und hier im hinteren Teil können wir auch nochmal so, so einen kleinen Fluss hinpacken. Hm, ziehen wir mal so ein bisschen hier so einen Kreis. Das sieht ja ganz gut aus, soweit. Sehr gut. Wasser. Was ah, will man mehr? Die Umgebung sieht auch gut aus. Wir können sogar ein bisschen mehr Pflanzen nochmal reinpacken wieder. Das heißt, nehmen wir uns mal das alles hier. Beziehungsweise also ohne das, Ganze, ohne das Gebäude. Wir wählen mal neu aus Und das Einzige, was wir wegnehmen müssen, ist hier dann noch der Schlafplatz oder die Schlafplätze. Ähm, und dann sollten wir vielleicht das Ganze ein bisschen nach unten ziehen. Glaube ich, die schweben ziemlich gerade noch in der Luft. So. Und äh, dann passt das auch. Oh, hier wird gekämpft. Das knallt sogar. Klack, klack. Oh, da blutet einer. Oder wurde der Sieg davon getragen, oder? Sieht ganz gut aus. Simba hat sich da durchgesetzt. Und Simba steigt sich wieder aufs Dach. Den Sieg geholt und er brüllt jetzt hinaus in die Welt, dass er, dass er das Alpha-Männchen ist. Während hier ähm, Pumba, der 19,5 Jahre alt ist, mittlerweile dass er den Alpha-Status verloren hat. Gegen die jüngere Konkurrenz. Ja, wer hätte es gedacht? So, Ramina, die Rappen, Antilope, äh, tun auch ganz gerne auf dem Dach rum. Das finde ich aber ganz cool. Also... Oh, oh, oh, oh. Tozi ist wieder schwanger. Äh, nicht von ihrem Sohn. Nein, nein. Nein, nein. Das, äh Hat irgendjemand behauptet. Kann man, können wir den Tapien? Da können, glaube ich, keine rein, oder? Die sind ja sowieso total gestresst. Ähm, nein, Gäste können wir Nein. Sind auch eher scheu gegenüber Menschen. Ähm. Von daher. Das ist verständlich. Was sagen unsere Frauen hier? dass wir was. Fünf Jahre Nachwuchs erwartet. Okay, die, kriegt, die wirft gleich. Verdammt. Hm. Hier können wir mal wegschiffen. Zack. Weg. Zack. Der kommt auch weg. oh uh, ja, der ist gut. Den lassen wir mal drin im Gehege. Äh, was ist mit ihm hier? Der kommt auch weg. Und ähm, die hier. Oh, die ist gut. Die lassen wir drin. Das, die hätten wir schon mal gecheckt gehabt, meine ich. Ja, dann soll das Gehege eigentlich soweit ganz gut aussehen. Äh, gehen wir mal in mein Tierhandel rein. Versuchen wir mal, was auf dem Markt zu verkaufen. Für ähm, 20. Für 10. Und den hier auch für 10. Ich habe die Befürchtung, dass das nicht. Dass das nicht funktionieren wird. Leider, leider. Dass wir die nachher so abstoßen müssen. So, wir wollen natürlich noch die äh, nächsten Hüte freischalten. Mm, und dann gucken wir mal. Die wird gerade noch weiter geforscht. Ja, dann gucken wir mal, welche Tiere wir noch in die Zoo reinholen können. In diesem Sinne, gucken wir mal. Wir sind gespannt. Wir dürfen gespannt bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Metalizer. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, einen Daumen nach unten und über einen Kommentar. In den Kommentaren würde ich mich sehr freuen. Lasst auch gerne ein Abo da. Bis zur nächsten Folge. Euer Metalizer.